Hallo und herzlich Willkommen zu Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Migration. Viele von Ihnen leben seit Jahren in Deutschland und das unter Bedingungen, die wir uns nur schwer vorstellen können. Die Rede ist von Asylbewerbern. Ein Leben im Wartezustand, in Heimen ohne Recht auf Arbeit oder Bildung. Und dabei warten die meisten vergeblich. Im Jahr 2012 waren in Deutschland nur 1,2 Prozent der Asylanträge erfolgreich. Viele Flüchtende wollen ihre Lebenssituation nicht länger akzeptieren. Im Oktober 2012 organisierten sie einen 600 Kilometer langen Protestmarsch nach Berlin. Dieser zog weitere Proteste nach sich. Draufsicht war vor Ort und hat das Flüchtlingscamp am Oranienplatz besucht. Etwa 125 Flüchtlinge leben zurzeit auf dem Oranienplatz und in einer leerstehenden Schule, die sie besetzt haben. Das Camp auf dem Oranienplatz ist die Zentrale für ihre Treffen. Hier finden auch Pressekonferenzen und andere Veranstaltungen statt. Obina aus Nigeria betreut heute das Infozelt. Since two years I'm here, and here, not we we are in the hime, our home is not good for me to stay. But this Berlin here in the tent is really is better than hime to sleep in the home. because we we have a good life here we can we talk i will talk with so many people different type of people so here is better than heim biz lagalar ziyaret yaptık yolda çok kötü koşullarda yaşıyordu orada insanlar izolasyon sistem vardı 10 yıl 15 yıl orada yaşayanlar vardı hapishane gibi toplumun dışında kurulmuş bir sistem yani sistem uygulama işte rasist uygulamalar günlük yaşamda bunların hepsini topladığında izolasyon koşulu içinde tutuluyor insanlar ve insanların psikolojisi bozuluyor bir kişi intihar etti mesela öldü bir lagada <gülüyor> biz o zaman bu yürüyüşü yaptık 15 yıl hapiste kaldım ben Türkiye'de kümsin yarından sonra e, hapisten çıktım ama e, Ömür boyu hapis cezası verdiler bana, Langs, Levin. O yüzden e, Yunanistan'a gittim, kaçtım. Orada da tutuklandım, üç ay. Orada da açlık grevi yaptım, çıktım buraya geldim. Hanıfer'in dışına çıkamıyorsun. Bu da bir hapishane, yani duvar çekmemiş ama kanunlar çıkarmış. Öyle kanunlar çıkarmış ki sen bir yerde yaşamak zorundasın. İstediğin yerde yaşayamazsın. Ben mesela gittim Aslan'da Behur dedim, ben gazeteciyim. Araştırma yapmak istiyorum Berlin şehriyle ilgili. Yazı yazmak istiyorum. gidemezsin diyor mesela. Yani benim kültürel özgürlüğüm yok. Seyahat etme özgürlüğüm yok. Serbest dolaşma hakkım yok. To abolish lesden freech. This is our main point and deportation. Many and last and last about a few months ago they deported one guy from They have They have a caught hearing. He has caught caught hearing next week, then they deport him. He has caught hearing on Monday, they deport him on Sunday. So it's very, very bad. They don't hear him out. They don't know what he's passing through in Africa before he came here. They don't know how he came here. And the police brutality, when police see you, when, when police see you maybe you're traveling to your state to another another state, police will control you. asking about about advice. The be a lot of people there when they see black they have to control the black. This is a racism. Fransa. Heute demonstrieren die Aktivistinnen und Aktivisten vor der griechischen und der französischen Botschaft gegen die europäische Flüchtlingspolitik. Unterstützung bekommen sie von politischen Initiativen und Einzelpersonen. Und ich war auch mal Refugee, inzwischen habe ich einen deutschen Pass, aber ich weiß halt, dass äh, die rassistischen Gesetze von rassistischen Menschen gemacht werden die nicht automatisch aufhören, weil man einen deutschen Pass hat oder weil Gesetze vielleicht geändert werden, denkt, dass sich in der Bevölkerung was ändern muss und deshalb bin ich hier. Nach Gesprächen mit dem Kreuzberger Bürgermeister Franz Schulz dürfen die Flüchtlinge zumindest bis März bleiben. Ihre Forderungen wurden bisher nicht erfüllt. Aufgeben werden sie trotzdem nicht so schnell. Für mich bin ich bereit, ich will nie get down. Ich will never I will Komm schon, up. ist das für ein Problem? Ich habe einen Kanal in der Kanal. Ich habe einen Kanal in der Kanal. Ich habe einen Kanal. Ich habe einen Ich Ich Ich wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann findet ihr weitere Informationen wie immer auf unserer Website www.draufsicht.org oder ihr schaut einfach mal selbst im Camp vorbei. Ausgrenzung und Diskriminierung. Damit werden Migranten auf der ganzen Welt konfrontiert. Zwar gibt es in einigen Ländern, so auch in Deutschland, Regelungen und Gesetze, die die Benachteiligung von Migranten verhindern sollen. Trotzdem ist Rassismus auch hier ein Thema. Die Betroffenen leiden natürlich unter solchen Anfeindungen. Hilfe könnte für manche ein sogenanntes Empowerment-Training bieten. Migrantinnen und Migranten werden hierbei darin geschult, mit den seelischen Folgen von rassistischen Anfeindungen besser umzugehen. Das wollten wir uns genauer ansehen und haben uns mit Empowerment-Trainerin Pascal Rotter in Berlin getroffen. Rassismus und Diskriminierung bleiben oft nicht ohne Folgen. Es gibt jedoch weder Gesetze noch Institutionen, die den Betroffenen helfen können, mit dem psychischen Druck fertig zu werden. Eine Alternative bietet Empowerment, also den Entmachteten wieder ein Gefühl der Stärke zu geben. Pascal Rotter, Empowerment-Trainerin aus Berlin, spricht über ihre Erfahrungen. Also ich denke, ich kann keine, es gibt keine, keine typische Teilnehmer in, von Empowerment-Workshops. Ähm, es sind sehr unterschiedliche Leute. Ähm, was die allerdings alle gemeinsam haben, ähm, die Leute, die Empowerment-Trainings, Empowerment-Workshops besuchen, ist der gemeinsame Erfahrungshorizont von Rassismus in Deutschland. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt der Afrodeutsche bin, der in der dritten Generation in Deutschland lebt, oder die junge Muslima, die in Deutschland geboren ist und ein Kopftuch trägt, oder der Sohn von libanesischen Flüchtenden, die seit kurzer Zeit erst in Deutschland sind. Dennoch ist die gemeinsame Klammer tagtäglich, also in, von vom Alltagsrassismus oder strukturell in der... Besuch von der Arbeitsagentur, vom Jobcenter, von der Ausländerbehörde, mit Rassismus konfrontiert zu sein. Also das ist halt auch ein Teil des Rassismus, ne? dass ich als, wenn ich weiß-deutsch positioniert bin, den schlicht und einfach gut ausblenden kann. Also ich bin nicht auf irgendeine Art und Weise markiert, ob jetzt über Hautfarbe, Haarfarbe Augenfarbe, Kopftuch oder was auch immer. Und ich mache einfach diese Erfahrungen nicht so. Das heißt, es ist insofern gar nicht vorstellbar, was ich als Mensch of Color oder als schwarzer Mensch oder Migrantin, die markiert ist, in Deutschland erlebe. Und das ist wahrscheinlich auch dann schwer zu verstehen. Ich kann da nur empfehlen, einfach zuzuhören und die Erfahrungen, die Menschen teilen, anzuerkennen und zu respektieren. Das heißt, Rassismus-Erfahrung in Deutschland ist etwas sehr Alltägliches, ist etwas Strukturelles, ist Es ist etwas, was sich immer wiederholt, was immer wieder in die gleiche Kerbe schlägt, sich auf ganz unterschiedliche Arten äußert von unfreundlichen bis hin zu feindlichen Blicken, über nicht bedient zu werden, über Grenzüberschreitungen, dass man angefasst wird oder einem in die Haare gefasst wird, bis hin zu bespuckt werden, geschlagen werden, ermordet werden. Also ich muss auch als weißer deutscher Mensch eigentlich auch nur in die Zeitung gucken, um zu erfahren, was Menschen, die nicht weiß und deutsch sind, in Deutschland erleben. Also als psychische Folgen von Rassismuserfahrung, da hat ähm, Ma Ayim in den 80er Jahren einen sehr guten Text geschrieben, Afrodeutsche Poetin und Logopädin. Und der Text heißt ähm, Weißer Stress und schwarze Nerven, das war in dem Buch Farbe Bekennen, Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Und da hat sie beschrieben, was eigentlich alltägliche Rassismuserfahrung macht mit einem. Also es ist ein permanenter Stresslevel, du bist tagtäglich und permanent eigentlich damit beschäftigt, wie andere mit dir umgehen, auf dich zugehen oder nicht mit dir umgehen und wie du diese Erfahrungen vor allem bewältigen kannst. Und das, was ich mitbekomme, also sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus den vielen Teilnehmerinnen von Empowerment-Workshops, ist sehr viel... Omachtsgefühl, Ohnmachts, also Hoffnungslosigkeit, ähm, Resignation und Wut auch. Also so dieses, okay, was, was kann ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen mit diesen ganzen Erfahrungen. Mhm. Und im ähm, und generell ein Gefühl von Erschöpfung. Also ja, das ja. sehe ich sehr oft. Mhm. Also die sind Vernetzung für mich. Also tatsächlich raus aus der Isolation im Sinne von, also es gibt ja viele schwarze deutsche Menschen, die sehr isoliert aufgewachsen sind und ihre Erfahrungen gar nicht teilen konnten. Und wenn sie sie geteilt haben, dann wurden sie irgendwie abgetan oder man sollte nicht so empfindlich sein. Aber auch Menschen, die sehr stark in Communities eingebunden sind, dass, die, dass darüber gesprochen wird. Also dass ich mich vernetze, dass ich, mich, dass ich darüber spreche, nicht verstumme, sondern immer wieder die Dinge, die mir passieren, anspreche und mit anderen gemeinsam Lösungen entwickle. Also das ist so für mich der erste Schritt. Ein weiterer Schritt ist auch tatsächlich anerkennen, dass das eine Realität ist, unter der ich, ähm, mit der ich konfrontiert bin, ob ich will oder nicht. Ne? Also Es lässt sich nicht, ähm, lässt sich nicht verdrängen, lässt sich nicht ausblenden. Ähm, also das erstmal anzuerkennen, dass es eine Realität ist und dann ganz gezielt mir Schutzräume oder Empowermenträume suchen, also Räume, in denen es mir gut geht und in denen ich es mir gut gehen lasse, mit anderen gemeinsam, indem wir die Dinge, die uns Kraft schenken, unsere Kraftquellen aktivieren und zelebrieren. Also wenn ich sofort handeln will, ist eine gute... Ein guter Ausgangspunkt, auf jeden Fall zum Beispiel die Website der Braune Mob. Das ist eine Media-Watch-Organisation, die rassistische Entgleisungen in Deutschland im Bereich Medien dokumentiert, aber darüber hinaus auch den Anspruch hat, sehr viel empowerndes Wissen zur Verfügung zu stellen. Und da kann ich mich dann weiter mh, klicken und es gibt also es gibt sehr viele verschiedene Organisationen. ADNB fällt mir nur zum Beispiel ein, Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin-Brandenburg, die auch Beratung anbieten. Mh, glaube ich Aber was für alle gemeinsam ist, ist so dieses wirklich auf sich achten, also auf mich achten, schauen, was macht Rassismus mit mir und was mache ich damit. Und dann aus, versuchen, aus diesen Automatismen rauszukommen und ganz gezielt mich auf die Kraftquellen zu konzentrieren in meinem Leben. Und ganz gezielt zu schauen, was sind eigentlich so kleine Empowerment-Räume, in denen ich mich dann nachher gut fühle und nicht geschwächt. Aktuelle Empowerment-Seminarangebote findet ihr auf der Website des Antidiskriminierungsnetzwerks und auf dem Blog der Braune Mob. Das war die heutige Ausgabe von Draufsicht zum Thema Migration. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Wenn ihr wollt. Bis dahin.